Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Und schon geht's weiter. Folge Nummer 9 der munteren Philosophie-Trilogie, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Veranstalter ist der Gleichsatzkanal Schwesterkanal zur Gleichsatz-Website äh, Gleichsatz.de am Start die Nummer 43 äh, der diesjährigen Pauls Zende Festspiele. Äh, Korrigiere mich. Nummer 44, 43 war das letzte Mal, Teil 8, Folge 8. Da wollte ich noch was zu der formalen Logik sagen, wollte ich, wollte ich nicht. Äh. Formale Logik ist übersetzt auf äh, den staatlichen Ordnungsapparat, heißt Bürokratie. Da ist der Formal, Form, Formalismus, ist äh, ein äh, Formularismus. Da ist nur das von Bedeutung, wofür im Formular ein Punkt vorgesehen ist, ein Paragraph. Und äh, sobald etwas nicht vorkommt im Formular, ist es äh, ein, ein Faktor, der äh, Vielleicht nicht gleich des Aufruhrs, aber doch der Unannehmlichkeit, weil man sich dann Gedanken machen muss, um was handelt sich so und äh, wie bringt man das jetzt äh, bürokratisch mäßig unter. Da ist dann in der Spesenabrechnung kein Posten vorgesehen. Was tun? Nichts als Schwierigkeiten. Aber in der formalen Logik, da passt alles so wie vorgesehen und es gibt keine Abweichungen. Dementsprechend äh, verläuft dann auch das, äh, ist dann auch das gesellschaftliche Leben Formal, die Formalitäten müssen eingehalten werden. Ja. Aber ja, das, das war wirklich mit der Nummer. Der, der nächste Szene heißt: Die Sprache ist unbeweglicher und konservativer als die meisten sozialen Gebilde. Sie ist noch immer geozentrisch, kennt nur den persönlichen Gott und ist das wahre Herrschaftsgebiet der Substanzvorstellungen. Die Reinigung der Sprache, die Zurückführung der Wörter auf ihre Erfahrungsgrundlagen, das Bewusstsein ihres abstraktiven Ursprungs muss ein notwendiger Bestandteil einer durchgreifenden sozialen Reform sein. Also. Geozentrisch heißt auf die Erde bezogen, ja, das kann man, kann man nochmal durchgehen lassen. Äh, der Vergleich zu einem anderen Planeten, der ist dann doch etwas äh, weit hergeholt. Persönlicher Gott. Gut, das geht auch ohne Gott. Herrschaftsgebiet der Substanzvorstellung, das, ähm, dem kann ich nur zustimmen. Äh, es wird immer gern substantiviert, immer gern ein Gegenstand. Äh, die Gegenstände sind, als die Subjekte sind in der Regel häufiger im Gebrauch. Allerdings Vorkommen, äh, tun eher die Verben, äh, was das Geschehen anbelangt. Die Tunwörter, die sogenannten. Und noch zahlreicher sind die Beschreibungen, die Adjektive. Die drei Bilder, Welt, wie es bei Mautner heißt, ist alles geregelt in der Sprache. Und diese Zurückführung auf die Erfahrungsgrundlagen, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil Erfahrung ist, äh, heißt gar nichts. Die Erfahrung, die braucht irgendwelche die braucht Normen und Kriterien, an denen sie sich messen lässt. Ansonsten ist, äh, wie lautet das Beispiel bei Kant? Der Einbrecher oder der Dieb, gibt es den Dieb, der hat gute Erfahrungen gemacht, das heißt, er ist wenig erwischt worden. Und diejenige, der äh, schon beim dritten Mal ertappt wurde. Was sollen wir daraus schließen? Dass die dass das Stehlen äh, insofern in Ordnung ist, als man nicht erwischt würde. Äh, was ich, äh, zustimmen kann ich aber äh, definitiv äh, einer, einer Subjektivierung der Wörter dahingehend, dass jeder weiß, wovon er spricht, dass Leute einen Begriff von den Wörtern haben, die sie verwenden, also der eigene Wortschatz reflektiert wird und nicht einfach so dahin geklappert, ohne eine Ahnung zu haben, dieses dieses äh, Geschwätz, äh, der Klatsch und, und was es da nicht alles für Entartungen, sag ich mal, gibt der gepflegten Rede und was diesen äh, Zurückführung der Wörter äh, in, im Herrschaftsgebiet bzw. juristischer Hinsicht angeht, da haben sich äh, einige Begriffe aus äh, der frühesten äh, Rechtsbildung äh, herübertradiert, denen äh, jegliche Begründung fehlt, die zumindest sehr schwach äh, legitimiert sind, auch wieder nur äh, im Rückbezug auf andere Begriffe, die auch wieder schwach sind äh, in der Begründung. Also da ist äh, einiges im Busch. Was gerade den Eigentumsbegriff nur um einen zu nennen, ist äh, einigermaßen fragwürdig, äh, die Rechtfertigung äh, des Eigentums durch Arbeit oder Erbschaft wie auch immer, da gäbe es einiges zu klären, zu verdeutlichen und zur Abstimmung zu stellen. Das wäre dann noch das Amüsantere. Gut, wir machen weiter. Äh, noch zwei... Folgen drei Nummern der Paul Sinde-Festspiele in der Trilogie Abstraktionen Nominalismus Sprachkritik auf Kanale Gleichsatz die Nummer 45, 45 Sämtliche Fehl- und Trugschlüsse haben ihre Wurzeln im Abstraktionsvorgang. Jeder Schluss ist die Verbindung von mehreren Urteilen, die ihrerseits durch ein, eine Zusammenfassung mehrerer Begriffe entstanden sind. Begriffe entspringen ihrerseits auch Urteilen, alle stellen daher eine vielfach potenzierte Abstraktion dar. Der Fehler entsteht dadurch, dass diesen partiellen Begriff und Urteilen Allgemeingültigkeit zugeschanzt wird, das Merkmal, das nur hervorgehoben wurde, erlangt ein selbstständiges, absolutes, beziehungsloses Dasein. Äh, hier wäre zu bemerken, dass äh, sich das alles auf einen Objektivismus bezieht und äh, in, aus der Sicht des Subjekts äh, betrachtet, Also nicht nur des äh, Individuums, äh, welches sich sowieso gleich äh, dem Allgemeinen unterordnen lässt oder überhaupt nur als Teil des Allgemeinen verstanden wird, sondern ein Subjektivismus, der ähm, sich... Äh, Daraus ergibt, dass jeder, äh, das in dieses Subjekt einen Begriff hat, eine, eine Bedeutung, sich einer Bedeutung bewusst ist in Bezug auf die Begriffe, die gebraucht werden. Und zwar auch äh, in ihrem Zusammenhang untereinander. dass ein festes, gefestigtes Meinungsbild vorhanden ist, gepaart mit einer Urteilskraft, die auch gestellt durch verschiedene Lektionen ein gewisses Niveau erreicht hat und in der Lage ist, in einem Geschehen sofort den die Sache auf den Punkt zu bringen. Ja. Also sämtliche Fehl- und Druckschlüsse, was auch immer an Fehl- und Druckschlüssen, das ist sowieso ein Feld ohne Ende. Das ist nur deswegen, weil eben nach diesen Fehl- und Druckschlüssen nicht gesucht wird werden auch keine gefunden, so ungefähr so jetzt vergleichbar Corona mit dem Impfen, wird äh, weniger getestet mit dem Testen, so ist es, wird weniger getestet, gibt es auch weniger Corona Fälle und äh, das lässt sich hier auf diese Fehl- und Druckschlüsse übertragen. Da wird weniger getestet, beziehungsweise untersucht und geprüft, was da so also alles an Druckschlüssen unterwegs ist, beziehungsweise Schlüssen und Ableitungen und, und noch so Vorstellungen gibt, von allen möglichen Leuten in allen möglichen Positionen. Und überhaupt die Frage äh, des Verhältnisses Urteil und Begriff, äh, da ist äh, einiges hinfällig, äh, soll ich jetzt wieder ist einiges hinfällig äh, dadurch, äh, wenn einfach nicht mehr aus objektivistischer Sicht äh, äh, betrachtet wird, dann ist das Urteil immer dann ist äh, alles ein Anerkennen oder ein Verwerfen, ein Zustimmen oder Ablehnen. Es gibt da keinen indifferenten Zustand. Es wäre dasselbe, als könnte sich jemand seines Wollens entledigen. Das ist äh, genauso äh, äh, unsinnig, wie zu glauben, man könnte sich seiner Freiheit entledigen. Und, äh, quasi, zum Sklaven erklären, in was weiß ich, Damit äh, würde, wenn es abgesprochen wird, äh, ist äh, das ganze Menschsein ab, äh, abgesprochen, es würde Grund genommen, alles seinen Sinn verlieren und deswegen, äh, man kann nicht, äh, nicht, nicht wollen. Man kann zwar wollen, nicht zu so wollen, aber dann ist es eben auch gewollt. Und mit der Freiheit ist es nichts anderes, da, da kann ich, da habe ich die Freiheit, äh, Sklaven zu geben. Und es ist dann eben auch Freiheit und eine Sklaverei. Also, diese objektivistische Sichtweise ist in Ihrer Kritik durchaus berechtigt, aber äh, man kann sich auch äh, anders den Objektivismus vom, vom Halse schaffen. Und es ist dann eben die Frage, ob äh, innerhalb dieser Kritik, ob damit auch der Objektivismus abgeschafft wird, was viel entscheidender ist. Da hat es schon einige Analysen gegeben, die dann letztlich doch wieder alles beim Alten gelassen haben, sodass äh, die unterdrückten, unterdrückten im Grunde genommen die, äh, der selben Logik aufsitzen äh, wie ihre Unterdrücker. Beziehungsweise die ist, äh, mit diesen Unterdrückern dieselbe Logik teilen und äh, sie deshalb äh, keine Möglichkeit haben, äh, ihre Unterdrücker zu überwinden, weil das nur äh, möglich ist, wenn diese Logik äh, gebrochen wird verworfen, zerstört wird die Logik des Allgemeinen und wenn das nicht der Fall ist, da haben die äh, alle Möglichkeiten sich da äh, herauszureden und von den äh, Machtmöglichkeiten einmal ganz abgesehen. Äh, aber der eigentliche Punkt ist, ist der, dass den äh, Unterdrückten kein Argument, kein Argument einfällt, das nicht von, den, äh, von der Obrigkeit äh, weggelächelt werden kann. Gut. Dann sind wir da eigentlich auch durch. Nehmen wir die nächste Nummer. Und schon. Es ist äh, vorbei mit Paulus Zinde in diesem Durchgang. Ähm, klickst du. Der Dogmatismus, Nummer 46, der Dogmatismus bedient sich solcher Mittel, wie sie in den religiösen, wirtschaftlichen, politischen Kämpfen üblich sind. Die Gleichheit aller erkennenden Subjekte, die Gleichheit der Bewusstseinsfunktionen sind Abstraktionen. Sie vernachlässigen die von Erfahrungstatsachen, die individuellen und sozial bedingten Unterschiede. In Bezug auf die tatsächlichen Bewusstseinsfunktionen besteht eine große Ähnlichkeit, nicht Gleichheit, die für praktische, sogar für theoretische Zwecke genügt, doch keine A-Priorität der Erkenntnis begründen kann. Also das ähm, könnte man so jetzt verstehen, wie von mir vorhin besprochen, dass eben keine, äh, kein Aufstand oder keine Revolution erfolgreich sein kann, solange die Unterdrückten äh, die Logik der, der Unterdrücker teilen. Und zwar spielt sich das eben äh, in Form dieser Gleichheit ab. Oder Allgemeinheit. Solange äh, da Gleichheiten, und es sind immer Objektivitäten, dann Gleichheit, es ist in irgendeiner Form eine Allgemeinheit, und dann eine Allgemeingültigkeit, die von irgendwoher kommt behauptet wird, aber kein, im Grunde genommen keinen Grund hat. Auch wenn das dann äh, relativiert wird in Bezug auf Ähnlichkeiten. Die sind niemals... Ähm, sowas wie Gleichheit oder Ähnlichkeit ist niemals, wird niemals wahrgenommen, sondern es ist auch ein, ein Urteil. und damit eine, eine Subjektivität. Solange diese Gleichheiten und Ähnlichkeiten in einem Objektivismus dann also als äh, allgemeingültig gelten, auch wenn es jetzt nur Ähnlichkeit ist, dann ist es, äh, bewegt man sich immer noch im Bereich der Dinge an sich. An sich ist etwas gleich oder an sich ist etwas ähnlich. Das ist Un Unfug. Das, das, diese Ähnlichkeit macht nur als subjektives Urteil einen Sinn, weil da jemand da ist, der sagt, für mich spielen jetzt die Unterschiede keine Rolle, für das, was ich vorhabe, brauche ich mir da keine Gedanken machen. So, ist der Bezug äh, zur Ähnlichkeit eben ein, ein praktischer und wenn äh, mit einer Gleichheit eine Allgemeingültigkeit gemeint ist, die quasi äh, per Natur und immer schon und auch, äh, wenn es keinen einzigen Menschen auf der Welt gäbe, dann vorhanden wäre. Äh, wobei dieser, dieser Vergleich äh, immer, immer hinkt. Äh, wenn kein Mensch, äh, es keinen Menschen gäbe, das, äh, darüber äh, gibt es nichts auszusagen. Wenn, wenn es keine Menschen gibt, gibt es auch niemanden, der jetzt in für menschliche Verhältnisse irgendeine Aussage von Belang treffen könnte. Oder es ist, wie das ausschaut, es entzieht sich dann auch jeglichen intellektuellen Zugriffs. Also, um nochmal da auf diese Revolutionsthematik zurückzukommen, solange äh, die Masse der Menschen in die Abstraktionsfalle tritt, die letztlich ein Objektivismus ist. Wird es ihr nicht gelingen, sich von denjenigen, äh, die bestimmen und denen sie zu folgen haben, äh, zu emanzipieren? Und schon sind wir bei der Nummer 47. Ein kurzer Blick auf die Uhr. Läuft die noch? Oder habe ich die jetzt gestoppt, durch mein Anklicken, äh, Countercheck, äh, ja, ja, stimmt, knappe 5 Minuten, stehen noch zur Verfügung in der Folge, mittlerweile 9, 9 mal 30 Minuten, was macht das? Viereinhalb Stunden äh, Abstraktionen, Nominalismus und Sprachkritik. Einen Gegenstand benennen heißt, von seiner Individualität und Einzigartigkeit Abstand nehmen und in ihm den Repräsentanten einer Kategorie äh, zu erblicken. Hatten wir schon gehabt, aber um das nochmal, weil eben, äh, wenn sich etwas äh, ein, äh, schon einmal gesetzt hat an dieser Kategorie, in diesen Sprachen, Tamtam, -Tam, dann... Wo war der Begriff? Weil da so ein großes Beharrungsvermögen äh, besteht, dieser Begriffe. Deswegen würde ich das hier gerne noch mal wiederholen. Wenn der Begriff Wirklichkeit einen Sinn machen soll, dann kann das nur eine individuelle Wirklichkeit sein. Also ähm, für als als Begriff im, im Gebrauch eines Subjekts, um jetzt ähm, einen, einen, einen Großteil von Dingen äh, zu umfassen, um die es jetzt gerade nicht geht. Äh, wenn das in einer äh, Auseinandersetzung von Bedeutung ist, dann hat vielleicht auch der Wirklichkeitsbegriff noch Sinn. Aber eigentlich äh, braucht es den nicht. Der ist im Grunde genommen so überflüssig wie das Obst. Der Begriff des Obsts oder, oder eben der Begriff des Staates, äh, der hat eigentlich nur äh, den Sinn, äh, den Leuten einen, einen Glauben an etwas äh, zu indoktrinieren, muss ich sagen. Der, der Staat einfach Recht und Ordnung verkörpert, äh, und, äh, Sicherheit im Zusammenleben garantiert, so das ist so als Innenbegriff. Aber äh, wie oft gebrauche ich den Staatsbegriff? in meinem täglichen Leben oder dem Begriff der Gesellschaft, da, da der, fällt der Begriff am Stammtisch oder wenn man sozusagen politisiert, alles sinn- und zwecklos, blödes Gelaber, ohne Erfolg oder eben nur eine, man stimmt dem zu, schweigend oder mit eben diesem blöden Gelaber, jetzt ist meine Zeit um. Aber letztendlich gilt doch immer nur, dass jedes Volk die Regierung hat, die es verdient. Und nur ein Volk, das sich eine bessere Regierung verdient, wird eine bessere Regierung kriegen. Und wie kann es einem Volk gelingen, eine bessere Regierung zu bekommen, indem es seine Urteilskraft schärft? ansonsten ein äh, höheres geistiges Niveau besiedelt und das war es gewesen mit der Folge 9, Peace out.